Tina arbeitet derzeit in der Verkaufsabteilung und ist heute im Ausgangslager. Bestellungen der Kunden werden hier versandbereit gemacht. Dazu werden die Fertigerzeugnisse eingepackt und dazu braucht man zum Beispiel Kartonagen, Folie und Füllmaterial. Und wir beauftragen normalerweise eine Spedition, das heißt ein Transportunternehmen, das die Bestellungen zu den Kunden bringt. Das heißt, bei jedem Versand fallen Kosten an und wir schauen uns jetzt an, wie wir diese Versandkosten verbuchen und wer letztendlich diese Kosten tragen muss. Dazu liegt uns folgender Beleg vor und zwar haben wir hier eine Eingangsrechnung und zwar von einer Spedition. Das heißt, wir haben diese Spedition beauftragt und dementsprechend schickt diese Spedition die Rechnung auch an uns. Gegenstand der Leistung ist ein Transport von Fertigerzeugnissen zu einem bestimmten Kunden. Das heißt, der Rechnungsbetrag, den müssen wir bezahlen, den möchte die Spedition von uns haben. Wir unterscheiden grundsätzlich hier zwei unterschiedliche Aufwendungen. Einmal Aufwendungen für Verpackungsmaterial. Das wäre das neue Konto 6040, abgekürzt ABVM. Und dann noch Ausgangsfrachten, das heißt für die Lieferung für den Transport über eine Spedition, das wäre das Konto 6140 AFR. In diesem Fall hat uns hier ja eine Spedition die Rechnung geschickt für eine Transportdienstleistung. Dementsprechend brauchen wir hier jetzt das Konto 6140 Ausgangsfrachten. Wir wissen ja, als Aufwand buchen wir das Konto 6140 Ausgangsfrachten im Soll dementsprechend dann auch mit der Vorsteuer 2600 und dann haben wir hier ja eine Eingangsrechnung, dementsprechend dann 4400 Verbindlichkeiten im Haben. Bleibt dann natürlich noch die Frage, wer trägt diese Kosten schlussendlich? Und da wissen wir schon, dass es grundsätzlich zwei unterschiedliche Lieferbedingungen gibt, einmal frei Haus und einmal ab Werk. Bei ab Werk reichen wir diese Belastung an den Kunden weiter, das heißt, das, was wir da an die Spedition bezahlen, das taucht dann beim Kunden in der Rechnung auf, als Versand zum Beispiel aus Sicht des Kunden, wären das dann Bezugskosten. Diesen Betrag, den verbuchen wir dann allerdings auf das Konto 5000 Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse. Bei Freihaus übernehmen wir die Versandkosten, das heißt, dieser Betrag taucht auf der Rechnung des Kunden überhaupt nicht auf.